Blablabla bla bla. klingt als gehen mit jemand herein. Oh Gott, wer ist das? Ach, Ach. Ach Drachenbüter 32. wander nice ähm. Ich rate Anna. Ah, verdammt. Mein Charakter sagt einfach nur Big Mac. Entschuldige, was was ist ein Big Mac? Ja hi und willkommen. Mein Name ist die und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Ich muss mal kurz hier gucken, bei Wandern zum ersten Mal. Ne? Oh ja, immer C2 ist das erste. Ich weiß nicht wieso. So, an der ersten tagesordnung wir gucken uns einige Bandgespräche an weil ich habe bei lev mit fast jeden charakter jetzt trainieren lassen warum um das jetzt zu lernen respektable lehrkraft gewette einheit und benachbarten verbinden erfahrungspunkte mal 1,2 also 20 prozent mehr erfahrungspunkte für jeden der das ausgerüstet hat und ich habe das so gut wie jeden meine charakter gegeben die irgendwie genug punkte hatten an hatte keine punkte deswegen habe ich da noch gewartet habe ja, ich hatte nicht genug Punkte. deswegen ja, hatte nicht genug Punkte, aber so gut wie jeden Charakter habe ich da gegeben, bis auf die entwickelten Charaktere. Da halte ich mich noch erstmal zurück. Und ja, das sollte halt level ein bisschen einfacher machen, weil jetzt kriegen wir 20 Prozent mehr Erfahrungspunkte, 20 Prozent bei, weil nicht so 30 Erfahrungspunkte pro Kill. Normalerweise, das sind drei, das sind ja okay, das sind so drei Punkte oder so. Aber hey, das stapelt sich, okay. Also, warum nicht? So, und da ich ja so gut wie jeden hier mit Beilev habe äh, trainieren lassen in der Arena, heißt das, jeder muss hier ein Gespräch mit dem freigeschaltet haben. Ne? Die gucken wir uns jetzt ganz schnell an, und dann machen wir uns auf heute Lenz äh, Paralog zu machen, neben Quest, was auch immer. Ah. Das mal haben wir ja ganz schön schnell hier abgeschlossen. so ich habe alles aufgeschrieben nach der Sortierung, die ich jetzt habe. Ich weiß, es geht schnell. Ich eine Mord. Ich wir sehen da sonst nichts von den Charakteren, also muss ich jetzt Gespräche ausnutzen, dass ich bekomme. <lacht> ich sollte am Beileift jemanden geben, der noch nicht die Dings hat, ne? noch nicht die Erfahrungsfähigkeit. Ne? Hey, da sind die Gegner, dass sie flankieren. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil ich habe hier noch so bestimmt so zwölf Charaktere geschrieben. Ich will auch also sehen was er alles zu denen sagt. Man aber noch zwei. Support-Konversation: Da war es eigentlich schon. Also, ich habe wieder meine hübschen Kiesel und so verteilt. Die Party die ich hatte, mich hab. ich auswählen gefunden habe. Ich befinde mich übrigens auch nicht in der gleichen aufnahme wie letztens. Also, wie in den letzten Folgen, okay, Anna hatte ich schon anscheinend. Ja, anscheinend hatte ich Anna schon. Ah Ja, weil ich Glück beigebracht habe, genau stimme ich wurde ohne herzschlag geboren true story war nicht irgendwie der grund dafür warum er so verschwiegen ist also merkwürdig allerdings nicht warum er magister genannt wird Vielleicht ist das wieder eine andere Übersetzung oder so? Weil er ist jetzt nicht unbedingt eine magische Einheit. Ich meine, den seine in seine Kennen Klasse ist, äh, bobby ist noch mal äh, den seine Klasse? Ich das hat natürlich nur auf Englisch. So, sie hatte nicht genug Punkte. Sie hatte auch nicht genug Punkte. Alfred hatte genug Punkte. Die ist noch mal seine Klasse. The One? Nee, da bin ich. Er hat eine eigene Klasse ab einem bestimmten Punkt im Spiel, den dem er Schwerter und Magie einsetzen konnte. Christ, ja, ich weiß vergessen, wie die hieß. Also, but... Wir uns ja sowieso die Dinge an. Also, ja, cool. Das ist mal kurz äh, nachgucken. So, Na, äh, Du bist nicht du bist Yonaka. Hm. Enleitend one, doch. Entleitet one, also erleuchteter. Hier ist die Klasse. Und äh, ja, in der konnte er Schwerter und Magie einsetzen. Also nämlich mal deswegen magister magister würde irgendwie mehr so zu zu robin passen aber robin ist ja so also, hat irgendwie so den titel als stratege ne? würde ich sagen aber sind gleich fertig keine sorge <lacht> <lacht> <Gott sei klar. lacht> Mir ist auch dann aufgefallen, der nächste Ring, auf dem wir es ja storymäßig abgesehen haben, ist irgendwie der Ring der Welt Weltveränderin, ne? Und ich habe erst gedacht, da wir noch kein Fire Emblem 8 Charakter gesehen haben, dass sich dabei um Erika handelt und Fire Emblem 8. Aber dann ist mir aufgefallen, wir haben ja noch keinen Charakter von Fire Emblem Fates. Was ist Du hast nicht, wir haben noch keinen Charakter von Fates. Fates, und ich könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass der Hauptcharakter von Fates hier korin ist. Und Welten verändern bedeutet dann weibliche korin, ne? also der spielbare Avatar aus dem Teil. Also, was hier mehr oder weniger hier unser Hauptcharakter ist. Ne? die letzten die, äh, die letzten Feiern im Spiele konntest du immer einen Charakter erstellen am Anfang also Ausrufezeichen erstellen also Geschlecht wählen und ja dazu ab Feiern im Awakening angefangen ne also noch sie und Timera. und so bei Robin Corin bei Lev und Co da muss man immer irgendwie das ist immer irgendwie schwierig herauszufinden, welche dieser welche der geschlechter irgendwie kennen sind also offensichtlich ist die männliche version von Bilef ja kennen ja ne? oder mehr kennen als die weibliche version oftmals ist die männliche version von robin Okay, fertig hat nur zehn minuten genau okay cool und ja ähm, so dann kann wir jetzt noch weiter machen wir müssen nur noch was essen und dann sind wir eigentlich fertig und zwei supports anschauen also ja bei den erstellten charakteren am anfang des spiels ist es immer irgendwie ich bin mir ziemlich sicher <lacht> vor allem dem serie an sich hat irgendwie so ihre eigene kennen welcher von denen mehr kennen ist also die männliche version von bei scheint irgendwie mehr kennen zu sein als die weibliche und robin von Fire Emblem awakening scheint auch mehr kennen zu sein als die weibliche version und in den meisten fällen ist die weibliche version von von corin meistens die kennen version weil das sind auch alles die klassen die also die Charaktere, die im Emblem warriors vorgekommen sind also dieses dynasty Warrior ähnliches spiel aber auch irgendwie die männliche version von robin und die weibliche version von corin kennen man konnte beide Versionen spielen, aber in der Story waren irgendwie die männlichen und die weiblichen Versionen irgendwie auf diese Weise vorhanden. So ich habe einige Sports freigeschaltet mit äh, Anna und Hortensia. Wir haben, glaube ich, irgendwie Äpfel gepflückt oder so. Oh Ein Rival ist erschienen in Sachen Niedlichkeit. <lacht> 悩める乙女の味方、本当私、 das ja. ist wir Das ist Ruge. Das ist Ruge. support ist Ruge. haare von jemandem in die ist Ruge. Das ist Ruge. Das ist Bedeutet kaufen ja, nicht mal ein Charakter, ich glaube, glaub, es war Konstanze, oh, nee, nicht Konstanze. Ob oh, ich sie noch mal? Ich habe sie ja letztens hier in den Videos eingeführt, die mit der Prinzessin in Lache ja doch konstanz ne Constance von nur meine ich ja sie hat irgendwie die die Haare von Cloud in, äh, irgendwie äh, weiß nicht verhärtet oder so er ja, konnte irgendwie nicht schlafen weil irgendwie sein ganzes Kissen durchlöchert war und er voll die spitzen rate auf einmal 僕なんか兄上の足元にも及び<笑> das もうだ wagen. 妙な言い回しはさては mhm. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen Ich was noch sehr limitiert ist, weil ich so schwach bin. Nein, okay, da war es auch eigentlich schon. Ich habe irgendwie, ich glaube, Hortensia habe ich einige Geschenke gegeben, aber hat nichts gemacht. Mein Gott, er da schon wieder. So ich tue ja mal die neuesten charaktere ne? hm, wir könnten war stimmt ist ja keiner der hauptcharaktere ja, ich habe schon mit allen c ihr hm. ja, beiden dann und ich mache 40 kuchen perfekt mit einem seltenen fisch 40 kuchen mit fisch also ja was ich gerade angesprochen habe ring der welten verändern ich dem an das korin weil wir haben noch keinen Fire dem 8 und wir haben noch keinen feiern dem feld charakter gesehen Aha. und Fire Emblem Face ist ja alles so und so ja, will dann eigenen Pfad und, und und verändere die story und hey du hast mir gar keine ration gegeben was ist das denn sind so so schlechten kochen. Oh Mann, muss ja echt aufpassen. wenig ich hier kochen lasse. Also Welt verändern kann ich mir eigentlich nur vorstellen, hat Corin ist, ne? Ich meine, wen soll man sonst das feiern im fates Also Robin scheint ja angeblich nicht der Hauptcharakter zu sein, das ist mehr Lucina, ne? chrom oder Robin. Also eigentlich stimmt, Robin war mir so Robin war einer der Hauptcharakter, aber der war nicht so in dem Vordergrund wie Corin zum Beispiel und Corin war der definitive Hauptcharakter oder Charakteren und ja, keine Ahnung, wen soll man sonst sehen? die anderen Charaktere sind als Hauptcharakter aus editionsspezifischen Spielen, also Conquest und äh, Birthright. Also kann kein von denen sein. Ne? Also kann ich Ryoma oder Xander sein und Asura. Ich meine, wir im Asura. Kann eigentlich nur Corin sein naja ah, so, sie hat sich er zwei kapitel später und wir haben schon eine zweite kombination mit ihr sind das brezel auf deinen kopf 確か Krass. das war dann die Frau von den einen Typen, den wir haben. Das ist ja eigentlich Schwester? Warum ja, macht Sie das nicht sehr Okay. So und ich habe übrigens mal im Dings nachgesehen, ja irgendwo im Tutorial. Da konnte man sehen, wo man halt nachschaut hier mit den Supports. Ne, ich versuche das hier Unterstützung, heißt übrigens. Ich vergesse halt immer. Und da, da unten rechts kann man dann sehen ja bei bei dem grundwert 105 und dann unterstützung plus 10 das heißt man kann nicht genau sehen welcher charakter was für bonus gibt aber wenn man neben ein charakter steht und in der nähe eines charakter steht dann sieht man ob man support bonus bekommt oder nicht und da ist doch nicht schlecht ne? gut dann sind wir ja fertig ne das heißt wir können heute weitermachen war echt schon alles Hat irgendwie nicht so lange gedauert wie sonst ich halt nicht so viel, was ich machen konnte. Ne? Wollte ich irgendwie Geld spenden? Ich glaube, ich wollte Geld spenden schon wieder, ne? weil ich sonst nicht weiß, was ich mit dem Geld machen soll. Ich hole mir erstmal meine Erfolge ab. Okay. Ich ein paar zurückbekommen für die dingen sehr die Fähigkeiten von ich für Balef ausgegeben habe. 25 Tonnen habe ich nur 7000 Geld. glaubt nicht, ob ich das machen will, weil irgendwann geht ein Geld aus, ne? Natürlich halt nicht. So, dann tun wir aufbrechen zur Weltkarte und wir gehen zu Linz Paralog Nebenquest in Englisch heißt die Paralog und ja, wie gesagt ähm also, wie gesagt, habe ich vor zehn Minuten gesagt, glaube ich. Aber das ist nicht die gleiche aufnahme wie gestern, weil ja die ganzen Sachen auf Screen jetzt mal die dauern bei mir immer ein bisschen. Von daher, ich glaube, ich brauchte wieder so eine Stunde oder so, bis das hier alles gelegt hatte. Von daher habe ich das alles hier am anderen Tag hier verlegt und wir haben jetzt anderer Tag und hier haben wir ebene der wind eine groß eine von ein ort von großer bedeutung für emblemlin und schauplatz einer prüfung für den wehrgott das sieht aus als könnte halt irgendwie die erste level von Fire emblem 7 sein und nur gegen zwei banditen kämpfen musste aber das kann ja nicht sein ne? ja gehen wir da rein wir haben fast allen charakteren jetzt hier einen erfahrungsboost gegeben kriegt jetzt alle 20 mehr erfahrungspunkte natürlich schon in lucinas kapitel macht sollen Damen der Ebene, weil dann hätten wir damals schon ein bisschen mehr. Dann hätten wir die meisten Erfahrungspunkte rausgehauen. Ja, mein, war ja nur ein kleines Kapitel mit, weil er nicht so weniger an 20 als 20 Gegner oder so. Das also werden wir ein bisschen erfahrungspunkte aus dem Fenster geworfen. Ich mal kurz. Ich mich gleich wieder pinkeln gehen. kann mich <lacht> Dann kam Mark, der Strateg aus dem siebten Teil. Der erste, ich sag mal OC. der aufgetaucht sind bei Emblem. Erste spielbare, also nicht spielbar Er war mehr so ein Hintergrundcharakter, den man sich selbst erstellen konnte. Ja, nicht gekämpft oder so. Die haben nur irgendwie so acknowledged that this character nur existierte ja genau. lass, lass uns einen Freundschaftskampf machen, neben einer Einheit trotzdem sterben können aus irgendeinem Grund. Und sie weit hoch zu leveln, könnte vielleicht nicht schlecht sein wegen mehr Geschicklichkeitspunkte und so. Gern okay, kommen Charakter hat erfahrungspunkt gesammelt hat, öh, sich sein Level und seine Grundwerte nicht unbedingt. Man kann auch nur neuen Rollen wenn man sehr viel Pech hat. So, so Emblem besiegen. Vier, okay, ich wollte schon sagen, ich habe ich kann jetzt hier noch vier Charaktere mitnehmen. Ein bisschen krass, damit sie bewegt sich nicht. Ich bezweifle, dass das die ganze Zeit sein wird. Das bewegt sich doch definitiv irgendwann so Lynn hat er ja diesen diesen fernen angriff ne? gott ich kämpfe oh, so viele nomaden das ist nicht irgendwie eine unglaublich nervige level irgendwann mal Okay, ich glaube nicht eine einzige sekunde dass die sich nicht bewegen vor allem die bewegen sich aber die bewegen sich nicht Also heißt, ich könnte mich erst um die kümmern dann wird er hier stehen und nichts machen, weil er einen Langbogen hat. Ne, glaube ich nicht. Wir wegen sich ganz sicher irgendwann. Da. Oh Gott. Ah, irgendwie bin ich jetzt froh, natürlich ich... Okay, entschuldige, wie weit? Reichweite ah, 1 bis 10, okay. Ah, jetzt bin ich doch schon froh, dass ich das hier nicht gestern gemacht habe. Weil meine Kehle tut schon seit ein paar Tagen weh. In der Woche, ehrlich ich gesagt schon. Und die will sich einfach nicht erholen, aber ich muss auch noch aufnehmen, ne? Dann beansprucht ja auch noch meine Kehle. Wir sind nur weiterentwickelte Einheiten. Okay, das. einschütze ein Schütze? Warte mal, Was ist das denn? hier sind nur weiterentwickelte Einheiten, aber ein Schütze. Was ist das denn? Ja, okay wir haben eine Menge normalen also ich nehme an die ersten ja, ritter hier aber vor allem im sieben gab es normalen Klassen halt, ja halt der schützen waren so ich brauche zwei Heiler so 12 was hm? vom 12 da auch hier wir sind auch noch welche Okay, dann können wir 12 Charaktere platzieren, das ist doch nicht schlecht. Aber oh das heißt jetzt aber nicht, dass ich hier drei Heiler brauchen. Ne? Aber ja, nehmen wir also ehrlich gesagt, gut. Ich glaube, ich habe irgendwie so 15 Charaktere oder so mit Ringe ausgerüstet. Von daher, ich habe genug Charaktere ja? zum. Äh so sich hier vorbereitet. Okay, warum ist er nicht mit dem Ring ausgerüstet? Ich so eindeutig deutschen Unterwelt. Ich suche die ganze Zeit Fram. Wo ist Fram? Da. So, dann muss ich ja drei Heiler irgendwie mitschleppen. Ich nehme an, ich muss nicht unbedingt drei Heiler mitschleppen. Eigentlich muss ich nicht drei Heiler mitschleppen. Ich könnte mich hier... Ich könnte die hier so zusammenfügen, alle. Okay, nein, nein, nein. nein, nein. So, ich brauche. das erste was ich hier sehe was ich machen kann ist jade nehmen ne? und sie kümmert sich um die leute hier 30 schaden 28 30 sperr silber -Lance. wo ist sie hm. ich meine hm. Oh, bin ich mir ein oder das hat ein bisschen schief hier okay sie geht ja mit dem tomahawk rein wird definitiv gedoppelt von allen aber so machen ne? nimmt eine menge schaden das bedeutet heiler ne? hier brauchen wir definitiv einen Heiler. ich würde dann sagen meine erste strategie wäre dann entweder die hier runter zu packen oder oder die nach oben zu packen ich gehe wahrscheinlich nach unten was heißt? Ich packe. Ich kann außerdem versuchen, dir anzulocken. Ja, ne. Weißt du, du hast eine Silberlanze, das ist sehr stark. Hm. ich auch machen könnte, ist, ich könnte einfach. Aber ich glaube ist bei irgendwie sicherer mit ihr irgendwie alle ich glaube es wäre ne, immer gehen hier dann kann sie zwei Leute ablenken so du gehst dann nach hier ich brauche all meine beweglichen Einheiten hier so schnell wie möglich hier damit die alle schnell sicher zusammentun können Dann ich schützen, weil hier gibt es Dracheneinheiten. Definitiv schützen und zwei mit So, Eddie, du dort, glaube ich nicht. Sonst glaube ich nicht. Er äh, ja, dort nicht bei der Fähigkeit. Datei ist boom. Also, ich sage so kurz davor, Dinge zu bekommen. Da so, sind wir irgendwo anders noch. Dracheneinheiten. Nö. Ich wir können beide unsere Schützen hier unten packen ne? Ja, mal so. Ja, ne? Dann halt sie hier die Leute hoch. Hier kann wir auch jemanden noch anlocken von diesen Kämpfern da. Hm. Aber weh, wer hat denn hier eine Menge Verteidigung? Du, ne? Ja. Ja, komm schon. Oder hier. Locks an den ja an, ne? Hierhin, ja. Du heils hoch. Irgendjemand kümmert sich um den, würde ich sagen. Langbogen. Geschicklichkeit 10, das kann doch bestimmt jemand von meinen Magiern, ja, machen, ne? Ah, jetzt ist aber 15. Äh, kannst du den Donner ausrüsten, ohne... Was auch noch ein Links hier haben, ey kannst du in Donner hier ausrissen ohne gedoppelt zu werden Geschicklichkeit 12 oh ja So dann Ich meine, die bis tut es hier sehr gut einbinden mit den ganzen Wäldern und so Na Chloe ist bestimmt auch nützlich hier, obwohl hat sehr gefährlich ist mit den Schützen den ganzen Schützen hier ja, und damit haben wir alle unsere Level 15 Leute. Da ne? ja, bringen wir mal Diamant mit. Ich habe den letzten selber Schwert gegeben, als ich aufgerüstet habe, weil das Gewicht davon reduziert und der kann das Ding jetzt führen, ohne irgendwie verlangsamt zu werden. Was richtig krass ist, also weil sie sind voll stark. So, Jetzt muss ich aber noch einige meiner Heiler ja noch Heilmagie geben. Und ihr muss ich mal einen Ring geben. Ja, ist egal. Okay, Selin. Warte mal, sie braucht eine Menge FP, ja. ja sonst sie schon irgendwie. Hm. Na gut, gehen wir der Balef. doch. Dann kriegst du... Ich habe übrigens mal versucht, einige Ringe ja offscreen herzustellen, weil wir haben ja schon alle Radiant Dawn, äh, Path of Radiance Charaktere, von daher... Ich habe nicht genug. Von daher wäre irgendwie perfekt... Wenn ich für die schon mal... von dem Spiel schon mal alle Charaktere ja per Ringe herstelle. Ne? Und Silberbogen, 23 Schaden noch. Okay, warte, kann ich dich irgendwo hier platzieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Na, warte mal, ich wollte ich doch hier packen. Na, ich glaube, wir sind fertig. Jeder seite hier ein Heiler. Ist schon zu viel, aber was soll's? Ja, aber warte mal, ich wollte doch gar nicht so viele Heiler. Ich wollte die hier hier alle vereinen deswegen wollte ich einen Heiler weniger haben. Dann nehmen wir äh, Ivy raus, damit wir jemand anderen trainieren können. Und zum Beispiel Alfred. Er hat auch sehe ich gerade. Mein Gott, hatte ich beinahe eigentlich mitgenommen. So, sind die beiden eigentlich die einzigen. Und Klamm. die ich jetzt hier, lasse. So, ich möchte trotzdem Heil Items hier. Ich glaube, lieber Ivy oder sehr mitnehmen? immer Tenza mit, weil sie neu ist na ja, fram du hast gar keine Ahnung muss ich doch Na, so ich glaube ich dachte auch noch bei dir brauchst so passt haben alles ja dann speichern wir ja einmal noch mal hier auch noch speichern und dann mal schauen wie das hier abläuft sieht nicht so schwierig aus aber mal schauen bezweifle, dass sie die ganze Zeit da stehen bleibt. Ah, da. Stärkung, was bedeutet, ich muss sie am Leben lassen. Ja, das ist natürlich am Leben. Ne? So, du machst 30 Schaden. Ja. So. Vor allem 7 musik da, da, da. So, Dann packen wir dich hier hin. Nein. So. Wie hierhin für mehr Schaden und so? So. Ah, da sieht man auch. Hier guck mal, auf meinen Treffer, ne? Der jetzt 159, boom, 169 wegen dem Unterstützung. Ich nehme an er hat dann auch mehr. Er hat dann auch mehr äh, Ausweichen dann, ne? Da. Hm. Ausweichen von 84. Aber du hast eine 30-prozentige Chance, sie zu treffen. Ja, sie hat kein C-Rang, aber mit irgendjemanden leider. Und ist irgendjemand da? nicht gesehen? So, weiß ich, was ich was dagegen mache. Folgendes besser elf, keine Chance dann machen wir den ja lang und dann machen wir protection so cool so jetzt kann sie angegriffen werden aber sie wird eigentlich voll viel Schaden nehmen wegen dem Langbogen. ach sie kann gar nicht kontern wegen oh. er hat einen Langbogen war oh. Verschwendung jetzt so, ich möchte dich irgendwohin platzieren, damit ich nicht alle ja, Da kann ich nicht viel machen. So. Eine Balance. Wir sind noch nie auf Standby. bei. Ja. Okay, los geht's. geht. Denn denn, denn, denn, Genau wie geplant, erlesen sogar. Wo okay. oh, ist Viel Erfahrungspunkte weiterentwickelte Einheiten, oh Mann. aber ein bisschen Verschwendung. Jetzt natürlich, es ja. trifft zu 100 Prozent. Oh. Das klingt genau sehr gut, wenn oh, sehr erfahrungsreiches Level hier. Aha, weil ich ja Tomahawk hier aufgeballert habe. Ne? Ich habe mehr Treffer. Ich habe, glaub, glaube ich, den ich glaube. Ich habe bei lefs irgendwie bei lefs Siegel da reingepackt und auch mal ein End. Also ja. So. So, ich kann jetzt ja reingehen und dich brechen. Und ich hoffe, iPad macht genug Schaden. Oh Gott. Uh, du musst treppen. wo on. Danke. Okay, okay. Erfahrungspunkte, das ist viel. Ja, du machst ihn plat. Okay, warte mal. Und eine Typ jetzt in Reichweite. Hat und von fern angriff ne? ne. ne, ist gar nicht in Reichweite. Hey, cool. Da, so, dann gehen wir hier runter, weil die Drachen sind da alle auf dem Weg. Halt Langbogen, man, so okay. Der Move war ein bisschen doof, aber so machen. Er kann sie einfach erledigen. Entschuldige, wie weit triffst du mich? Okay, so wie dazu, ich das Silberschwert, man kann mit einem silberschwert doppeln sag Zack. Zack. und jeder kriegt ja mehr erfahrungspunkte sehr cool ich kann sie heilen mehr nee, kann ich nicht warum nicht ach du hast hp verloren hm. hm, jonaka versuch sie bringt den so um. Ja, mit allen ja. also wird er nicht zu ketten jonaka ich will den kill Chloe geben Danke. Was wir Jetzt kriegen 20% mehr Erfahrung. Ich, ich liebe es so, 17 Schaden. Machst du, nicht, ob du so blöd bist? Faktier ich mal hier rein. Fähigkeit -Effekt. ist immer Aktiv ne? da oben links. Meine ich so, und hier sind gar nicht mehr so viele Gegner übrig, die wir uns kümmern müssen. So, hol du dir ein Level -up ab. Oh, da sind aber wieder gegner genau aber ist okay ich habe doch ich habe hier. Ja. ich glaube ich habe seinen staubung ja sein stabung habe ich auch verbessert ich will so jeden charakter mindestens einen guten eine gute waffe geben eine aufgerüstete waffe ich will so verschiedene waffen wie möglich irgendwie upgraden. also ich möchte jetzt nicht fünf eisenbogen plus drei oder so haben ich möchte irgendwie einen eisenbogen plus so und so viel haben und der rest ist alles dann weil also nicht andere sachen weil größer habe ich zum beispiel einen stahlbogen verbessert da so meine eiler sind schon alle hier abgegradet das heißt die bekommen jetzt leider nicht mehr so viel erfahrungspunkte ich dachte, dieser jeden jetzt gerade irgendwie. So, ich platziere dich hier hin. Meditation. Okay, oh, ich liebe jetzt, wie sie jetzt zu 100% trifft mit dem Tomahawk. das ist mal krass. Ich kriegen jetzt ein level ab noch. Ha. Oh, wie blöd der ist Au. entschuldige warum hast du fraktur als erst nicht als erstes eingesetzt Au. Au. warum hast du nicht als erstes fraktur eingesetzt damit ich den anderen nicht hätte kontern können Ach. Was auch immer. Okay. Okay, wir knöpfen uns, die kann man eigentlich alle erledigen, ne? Aber du machst jetzt sogar nicht platt. hast du den platt, du machst den platt. Was denn genau platt? natürlich. Ja, ja. nur was nennt man dem feier emblem ein unnötigen crit ein crit der nicht hätte sein müssen einfach weil man den gegner so oder so weiter erlegen können okay. versuch den gegner nicht zu kritten aber wenn du es trotzdem machst ist auch egal okay. ich will die linke geben geschicklichkeit. Aha, boom. Okay. Läuft bisher. Läuft sehr gut bisher. Mhm. Okay, Auto ähm, oh Kein Problem. sind wir da fertig. So, jetzt müssen wir irgendwie, jetzt müssen wir uns um die kümmern, nee. 17 Schaden, 23 Schaden, das hat gar nichts. Aber er ist hier, um mich zu nerven. Ich könnte ihn da rauslocken, aber er kann mich schon von hier aus treffen. 1 2 3. Warte mal, du hast einen Langbogen mit 17 Schaden, was aber gar kein Schaden, sehe ich gerade. Ah, komm mal hier raus. Auch nicht, ne? Selber ja Bogen doch, der macht ein bisschen Schaden. Macht einen Schaden. Na, ah. ja. Fast. ich hoffe da war jetzt kein fehler ist oh, da schon wieder noch mehr 17 und 23 pf, kein ding ich den mal einer an jetzt ey. Bonk. Bonk. alter ist der krass so Stärkung nach unten bitte. Ich meine, Diamant kann die locker alle alleine erledigen aber halt, du hast ein, natürlich hast du wieder ein Langbogen, oder? Ja, komm du wieder auf sie losgehst Null. So, ah, ist der da in die Brücke gegangen? Ich wollte die Brücke da blockieren. Aber wie kann er zwar wagen? Ja, langspitzen ins Gesicht. Oh nein, da geht sogar auf Diamant. Aha, ja, hat da hat er neben gehauen. Also was mir das Spiel gerade sagen wollte ist, wir sollen uns da so schnell wie möglich um die. Aua mein buch verloren ich mich so schnell um mich um die hütten kümmern sollen damit da keine Verstärkungstruppen rauskommen. rauskommen ne? das habe ich gerade aus dieser Nachricht so verstanden ne? für mich bedeutet das ich möchte nichts dagegen tun damit da noch mehr gegner rauskommen weil mehr gegner bedeuten mehr erfahrungspunkte und genau das will ich also ja bleibt mal schön da ne? so. ich hätte mal irgendwie so Dings mitnehmen sollen ja gettter tode ich weiß nicht ob er effektiv gegen obwohl müsste ihr eigentlich ne bestimmt effektiv gegen diesen, gegen die also vielleicht muss ich die noch am leben lassen ich weiß es nicht ich lasse sie auf jeden Fall am Leben Bis zum ja, nicht ich hier ja gar nicht alle gekillt oder doch oder Aber dann ist der Mann zu stark, Mann. Wegen so? dem Silberschwert hatte ich ja abgeballert, ab, ne? Und er hat eine Figur von zehn, das heißt, er kann sehr schwere Waffen tragen. So, ähm. Ähm. Ja, das war mit Chloe. Wenn du könntest nicht schlimm, aber okay. also natürlich auch den Kill nehmen, Jonaka. Kein Ding. So. Nicht so schwierig, da Ah, ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier so reingehen und den so einen Nahkampf hier voll auseinandernehmen, aber der hat ein Schwert ausgerüstet. Oh, jemand braucht Heilung, ja, du äh? okay. hey, zehn Erfahrungspunkte und Support. So äh, sie kann leider nicht erreichen. Hm. so ich, werde hier reingehen. Ah, ich kann der reihenfolge nutzen diese kantei fähigkeit oder kontakt äh, kant kanto mein gott englisch heißt die kanto oh, ich kann gar nicht auswählen wollen. cool das äh, soll jetzt ihn zu töten also ihn nicht zu töten ich will ihn wieder ja. hier. Ah. Versuch nicht zu kreten, okay. Versuch nicht zu kritten. Oh, Sehr cool. Okay, alles dafür nach Plan bisher weiß du, meine Charakter auch halbwegs gut gelevelt aber kann irgendwie nicht sein. Wir Gegner sind alle weiterentwickelte Klassen und ich habe noch Level 15 oder 16 Einheiten. Ja, ich spiele einfach nur gut. Das ist das. So, Ich nehme an, wir gehen nach oben. Dann mit denen ich wollte eigentlich mit denen nach unten gehen, aber <lacht> hat nicht so funktioniert. Dann gehen wir mit denen nach. So wie es ausschaut, scheint da irgendwie sowieso in der Mitte einige äh, Verstärkungstruppen zu kommen. Von daher... Gehen wir mal da ein. Ich finde das so gut, dass sie von zwei Wäldern ein kann. Nein, nein, nein, nein, nein. So, oh. Habe ich gar nicht gesehen. Oh gott er Hätte böse ausgehen können, ja. Nein. Diese Handanimation, sagt aus, das würde irgendwie so sagen, so, oh, runter von meinem Rasen. So, ähm... Brüder schwester team hier den ihr erledigen? Ja, ne? Nein, da will ich nicht hin. Äh, war das? Ich musste 20 abziehen ne? Wenn nicht, ich habe noch meinen Aufgatter da. Ich war an deinem hohen Ross runtergauen. Stehst du? Oh, sie hat mehr Stärke als Magie jetzt offiziell. Okay. Naja, hm. ah diese Fraktur ist jetzt nicht so wenn ich jetzt hat gute ist jetzt wie gesagt ich erwarte ja natürlich hier Verstärkungstruppen, ne? aber gut er ist jetzt ich kann ja immer ein zug zurückgehen mit meinen mit mein äh, zeitkristall von daher kann ich auch mal sehen so also kommen jetzt da leute raus oder nicht ich muss jetzt hier mal experimentieren ne? wir sind im zug 5 oh. okay, noch nicht Kommen gar keine Leute raus. Natürlich kommt sie heraus, und da hm. also kommen da jetzt Leute raus oder nicht? Also, dieses ganze so: ah, Wir müssen uns um die Zelte kümmern, damit hier nicht Leute rauskommen. Nee, irgendwie nicht, aber folgendes. Ich habe schon. Da mache ich die Gegner eben fertig, ne? Na vielleicht muss ich die Gegner so schnell wie möglich erledigen, damit da mehr Gegner rauskommen. Ich weiß nicht, wonach das hier operiert? Ich hier rein. Sieht sehr nach aus, als wird Lin sich jetzt gleich bewegen, was sie auch gemacht hat, ne? Und dann. Dann war es das also irgendwie mit den Verstärkungsgruppen. Keine Ahnung, man ja. sagt also halt irgendwie nur so eine Sache sein, wie ja, du musst sie so schnell wie möglich erledigen, damit du irgendwie mehr Erfahrungspunkte bekommst. oder so, so würde ich mir das jetzt vorstellen, jedenfalls. Oh einfrieren. Kann ich dich dafür auch? Oh, nee, ich bin nicht voll HP. Einzige, was ich dann gleich aufpassen muss ist, wenn ihr den mit ihren Perlen angekommt, äh? da muss ich eigentlich nur jemanden da rein schicken, der irgendwie viel aushält. Ein Angriff. mich ehrlich okay oder oh, machen wir die Leute eben fertig ne Warte mal konnte ich mich irgendwo noch irgendwo konnte man doch eher den Dialog mal anschauen aber anscheinend nicht Ach so ein Ritter ne ja, das ist ein Langbogen Und eigentlich Bonus jetzt? Nö. Der kriegt da so was von 31. okay hat genug schon wieder nicht aufgepasst. da wäre genug ja okay versucht bitte nicht zu ketten wenn es geht Ah. Ja, zweite mal leute ah, cool gemacht. Okay, dann kümmern wir uns um den hier, ne? Der im bolgan oder ist sowas von tot. Ist er noch einer. stammt den halt. So. Den treffs Sehr gut. Und ich muss noch an da rein. Nein, schaffen wir. Ja, den habe ich schon gesehen hier in, in der Arena. Ich glaube, Ivy hat den mal eingesetzt. Die hat damit left mit Einschlag fertig gemacht, glaube ich. Aber ich habe nur so ein Meteoriten auf bei einschlagen gesehen. noch mal weg. voll witzig. Das sehr gute trainingssession 42 Erfahrungspunkte. zu wächst kann es den körper belasten Je mehr man weiß da komme ich nicht hin so, einen Moment mal. Das Geld. Ich muss erledigen, so oder so. so. du hast... Hast du nur non? Und Einfrieren? Okay. Okay. Oh, wow. 27 Schaden. Erstmal eine Eisenlanze. Meine Leichtlanze ist genauso stark wie eine Eisenlanze. Hm. Äh. Na, das ist jetzt doof. 27 wie viel heilt du erholung 19 ich sehe mal dass die heilende menge ne? dann wird sie um 5 nein verdammt ja, da muss ich halt hier noch einen tag einen Tag, ein Zug halt warten. Man muss ich ja noch schnell wie möglich da weggehen, ne. lindern gleich kommt, ne und die ballert uns von überall weg. Astralsturm. Ja, er nicht mal angezeigt wird, nee. Also die Reichweite davon. Ach, Mann. jetzt bewegt sie sich okay so alles was wir jetzt machen müssen ist eigentlich nur aufpassen dass sie niemanden ja one shot in einschlag sie setzt es ja nur einmal ein ne? von daher einmal müssen wir halt nur überleben dann ist schon wieder okay Aber wenn jetzt hier hingeht 1 2 3 6 7 8 9 10 und oh, da steht sogar damit mit dir den kill holen aber ich mag gerade wir haben ja ein problem und zwar sie wird hier getroffen Weil er sie eingefroren hat. Cut, fuck. Ah. Mal hat war. mal, sie hat überlebt, ne? Bin nämlich nicht sicher. schon macht sie denn dann? Sie geht am Schimpf 24 an Charm plus 20 Prozent und innerhalb einer Reichweite von zehn Feldern. Okay, da wird ein bisschen übel. Wenn ich Glück habe, geht sie vielleicht auf sie los. hier wird mir die reichweite angezeigt bezweifelt hat sie eher auf sie losgeht aber versuchen was von 17 schau mal passiert das muss ich wieder zwei züge jetzt zurückspulen leider Mehr gibt es dann ja eigentlich auch nicht zu tun, ne? eigentlich doch nicht so. Oh mein Gott, ich muss hier rumgehen, um darunter zu kommen. Oh. Hm. Der hat Geld, ich meine, es ist 500, aber hallo, also hätte ich doch irgendwie nach Mohan. Okay, alle dahin jetzt aussieht, müssen wir sowieso wegrennen. Vor von Lin, der linken Seite, wir gehen alle so lang. Ne? Wir locken Linn einfach hier hoch, damit unsere anderen Charaktere da sich um die restlichen Charaktere kümmern können. Es hat einen Plan. Ja, cool. Einen Moment. Sag mir nicht von überall kommen jetzt hier. Ich möchte die meisten Erfahrungspunkte ja rausholen. Okay, versteht nicht. Also lass mich raten. Aus jedem dieser zelter kommt dann jetzt hier Verstärkungsgruppen. Das wäre natürlich sehr gut. Das wäre mehr Erfahrungspunkte für mich. Mach mal so. Ne? Das ist eine sehr viel riskantere Situation, aber das hat mehr Erfahrungswert für mich. Aua, Mann. Ah. Fangen wir vielleicht sie dahin, ne? damit sie bock ja. Mal so, ne Für mehr erfahrungsmut und so, ne? Hat doch gerade aufgepasst, ne Was passiert, nachdem sie sich bewegt, nichts. dann passiert doch, was? Gehen wir da oben hin, Charakteren. Ich kann eigentlich Unaka wieder hier platzieren. Sie können sich wieder am Eis kümmern. So, bewegt dich. Nein. Okay, ist gut. So, jetzt bewegt sie sich Und dann im nächsten Zug so kommen dann Leute oder was, ne? Nur sobald sie angreift, keine Ahnung. der versteht nicht. Das sind Erfahrungspunkte, ich haben will. Ne? Ich tue sowieso nicht grinden. Von daher... Irgendwo muss ich die herbekommen. Her her so, wir können dann wieder sie hier hinpacken. Ne? Ja, da kann ich sie... 129, 134. Ah, nein, sie... Nein, ich glaube, sie wird nicht treffen aber dann müsste hier irgendeine andere waffe gehen weil sonst mit dem durch hat sie nämlich alles weg da also geht das halt irgendwie nicht meine frage ist wann kommen die verstärkten kommen die wenn den angegriffen hat oder wollte sie sich einmal bewegt hat ich glaube es ist nachdem sie einmal angegriffen hat verdammt Oh, die sind cool aus. Das Problem ist, wenn sie jetzt Doppelgänger hat, dann bedeutet das, Ach, die werden ausweichen von 106 58. Wenn ich sie da einpacke, dann wird sie wieder von nichts getroffen. Ne? Das Problem ist. Sie kann Lin töten. Das möchte ich nicht. Dummt. Kleines So, wir müssen jetzt irgendwie schaffen, dass Lin ja nach links geht und sich hier auf die Leute hier konzentriert. Hm. Den meisterbogen der ist ein bisschen gefährlich 24 23 ich kann aber niemanden wirklich da reinpacken so gefühl oh, ich habe da einen plan glaube ich Okay, folgendes denn sie ja, du gehst dahin und unterstützt weil du kannst aus zwei feldern ein was sehr wichtig ist wird Sinn machen. Pass auf. Also ja, die Verstärkungstruppen kommen, sobald Lynn angegriffen hat. Ja, bedeutet, die ist schon mitten im Kampf vielleicht drin jetzt also ich muss sie irgendwie jetzt anlocken. So, kommen hier. So, nachdem sie einmal angegriffen hat, spawnen die dann, ne? Neh, nehme ich an. Und da muss das irgendwie schaffen, ich irgendjemand der Tank hier ist und der nicht eine briten Einheit ist, die mehr Schaden nimmt. Du ne? Du? Du? Ja. Du nimmst gar keinen Schaden, sehe ich gerade. Und sie wird bestimmt mit dem Meisterbogen angreifen, ne? Gut, dann packen wir ihn dahin und hortensa geht auch darum wenn wir glück haben locken wir Lynn hier hin da wäre jetzt ein perfekter plan das problem ist er nimmt jetzt ein bisschen mehr schaden weil sie jetzt hier ihre klone ne? aber ich hoffe das wird nicht genug sein Charaktere. karaktere aber mal, wie hat jetzt hier abläuft Sie macht immer noch genau viel Schaden. Okay, Ist gut. Ah, es kommt ja aus jedem Zelt Leute raus. Das sind alles meine erfahrungspunkte jetzt.